Wenn du dich selbstständig machst, hast du in Deutschland die große und wichtige Frage, bist du freiberuflich oder gewerbetreibend? Warum das in einigen Fällen gar nicht so attraktiv ist, Freiberufler zu sein, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du dich in Deutschland als Einzelunternehmer selbstständig machst, dann bist du entweder freiberuflich oder gewerbetreibend. Ich habe zu diesem ganzen Thema auch schon mal so ein basic grundlagen aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Und wenn man so mit Leuten spricht, in Social-Media-Gruppen liest oder aber auch in den Kommentarbereich von unserem Video schaut, dann gewinnt man den Eindruck, dass ganz viele Leute gerne freiberuflich sein möchten. Und ganz ehrlich, ich kann das vom Prinzip her auch nachvollziehen, denn Freiberufler haben einige bürokratische Erleichterungen und sind zum Beispiel auch von der Gewerbesteuer befreit. Und das ist der Grund, warum viele Leute lieber freiberuflich sind als Gewerbetreiben. Und wer freiberuflich ist, das ist tatsächlich im Gesetz geregelt. Das überrascht nicht wirklich. Im § 18 Einkommensteuergesetz steht genau geschrieben, wer Freiberufler ist. Und da schauen wir einfach mal gemeinsam rein. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte, wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Tätigkeit. Die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Eilpraktiker, Dentisten und Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnliche Berufe. Das heißt, wir haben einmal die Tätigkeit, also die Art der Tätigkeit, das heißt wissenschaftlich, künstlerisch, schriftstellerisch, unterrichtend und erzieherisch. Das sind schon mal grundsätzlich freiberufliche Tätigkeiten. Und dann eine ganze Reihe an Berufen, so ein Katalog an Berufen. Man spricht da übrigens genau aus diesem Grund von den Katalogberufen. Ein bisschen schwierig ist da die Bezeichnung ähnliche Berufe, denn alle, die von § 18 Einkommensteuergesetz nicht erfasst sind, die sind automatisch gewerbetreibend. In der Theorie ist das Ganze also relativ klar, wer Freiberufler ist und wer Gewerbetreibend ist. Die Praxis macht da aber tatsächlich häufiger Probleme. Und zwar aus einem Grund, weil das Ganze nicht so messerscharf definiert ist. Was genau sind ähnliche Tätigkeiten eigentlich? Das deutsche Steuergesetz hat nämlich ein Problem, und zwar ist es einfach wahnsinnig alt. Das Einkommensteuergesetz ist 1920 in Kraft getreten. Das heißt, es ist inzwischen über 100 Jahre alt und ganz viele moderne Berufe sind gar nicht wirklich erfasst. Ich meine, wer bezeichnet sich heute noch als Bildberichterstatter? Und viele moderne Berufe, also modern im Sinne von digital, wandelnde Geschäftsmodelle, Positionierungen, Personal Brandings und so weiter, die lassen sich nicht so richtig in in dieses klassische Konstrukt von Katalogberufen reinpressen. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, die ich genauso ständig im Alltag sehe. Zum Beispiel startest du irgendwann mal deinen Beruf als Designer. Du bist vielleicht sehr künstlerisch angehaucht und du hast Werke, die du denn verkaufst. Dann hast du aber einen Kunden, der möchte etwas ganz Bestimmtes von dir. Das heißt, du fängst plötzlich an mit Auftragsarbeit. Und da stellt sich schon die Frage, kann man Kunst als Auftrag machen? Und vielleicht kommt dann auch ein anderer Kunde, der sagt, hey, ich habe da jetzt schon ein schönes Logo bekommen, ein Design, ein Webdesign. Magst du nicht vielleicht auch gleich die Webseite bauen oder Social Media Templates bauen? Spätestens dann ist das keine künstlerische Tätigkeit mehr. Und dann ist irgendwie aus der freiberuflichen Tätigkeit im Laufe der Zeit eine gewerbliche Tätigkeit geworden. Aber das passiert auch überall anders. Wenn du als Journalist startest, dann hast du vielleicht deinen journalistischen Anspruch und dann bist du grundsätzlich freiberuflich. Dann hast du aber einen Auftrag für einen Online-Markt, Magazin zu schreiben, dann ist das Ganze vielleicht auch noch freiberuflich. Dann schreibst du aber vielleicht auch mal Beschreibungstexte für Landingpages oder für Online-Shops und machst Produktbeschreibungen einfach, weil du gerade ein Auftragsloch abfangen musst. Aber ehrlicherweise, Werbetexter für Produktbeschreibungen in einem Online-Shop, das ist keine journalistische Tätigkeit mehr. Und auch da ist plötzlich aus einer freiberuflichen Tätigkeit irgendwie eine gewerbliche Tätigkeit geworden. Das heißt, auch da ist die Abgrenzung wahnsinnig schwierig. Ein anderes Beispiel, was ich auch relativ häufig in der Praxis sehe, ist unterrichtende Tätigkeit. Eine unterrichtende Tätigkeit ist eine freiberufliche Tätigkeit. Das heißt, ich stehe vor Leuten und bringe denen irgendetwas bei. Aber was ist, wenn ich das online mache? Vielleicht so ein Hangout oder ein Zoom-Meeting mache, Microsoft Teams und ich bringe Leuten was bei. Ja, dann ist es irgendwie auch immer noch unterrichtend. Aber was ist, wenn ich die Kurse aufzeichne und anschließend zur Verfügung stelle? Ist dann das immer noch wirklich unterrichten, weil dann produziere ich ja Videos und verkaufe Videos. Auch das ist irgendwie so ein komischer Graubereich, wo aus einem klassischen Freiberuf plötzlich irgendwas wird, was eher so Gewerbe ist. Und das passiert so ganz natürlich im Laufe der Zeit, Teilweise auch mit Absicht, teilweise nach Auftragsage und so weiter. Aber auch noch ein letztes Beispiel. Hier auf YouTube beispielsweise gibt es auch viele Künstler, die mit Kurzfilmen irgendwie erfolgreich sind. Das heißt, die machen irgendwie Kurzfilme. Also durchaus vielleicht künstlerische Kurzfilme. Und auch da, Künstler sind Freiberufler. Aber was ist plötzlich, wenn ich so viel Reichweite mit meinen Kurzfilmen, also mit meiner Kunst generiere, dass ich das YouTube-Partnerprogramm anschalte und plötzlich AdSense-Einnahmen habe oder Affiliate-Einnahmen? oder ein Unternehmen und möchte ein Werbeplacement in meinem Kunstwerk haben, also in meinem Kurzfilm haben, dann ist mein Geschäftsmodell ja nicht mehr wirklich die Kunst, sondern meine Reichweite. Und damit wird auch wieder eine freiberufliche Tätigkeit irgendwie zu einer Gewerbetätigkeit. Ich glaube, ich muss nicht weiter Beispiele aufzählen. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Bemerken in ganz vielen modernen, ich würde mal sagen, Online-Geschäftsmodellen verschwimmt das so wahnsinnig. Und es ist ganz häufig so, dass der klassische Freiberuf so gar nicht mehr existiert. Da stellt sich natürlich die Frage, wie melde ich mich dann eigentlich vernünftig an? Oder was mache ich denn eigentlich, wenn ich als klassischer Freiberufler angefangen habe, später aber merke, das passt nicht mehr wirklich? Oder die Freiberuflichkeit, die grenzt mich auch irgendwie ein in meiner unternehmerischen Fähigkeit. Und dieser ganze unklare Übergang zwischen freiberuflich und gewährlich der kann tatsächlich zu einem riesengroßen finanziellen Risiko werden. Und zwar aus folgendem Grund. Als Freiberufler zahlst du grundsätzlich keine Gewerbesteuer. Das heißt, als Freiberufler musst du dich eigentlich nur mit der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer beschäftigen. Als Gewerbetreibender zahlst du zusätzlich noch die Gewerbesteuer. Das heißt, du zahlst Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Aber du kannst die gezahlte Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen. Und zwar ziemlich umfangreich. Ich habe da mal ein Excel-Sheet gebaut, das findest du auch einmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und das schauen wir uns einfach einmal an. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ich Gewerbetreibender bin. Dann kann ich meine Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen. Und die Höhe der Gewerbesteuer, die ist abhängig von der Gemeinde, in der ich selbstständig bin. Und gehen wir da mal davon aus, dass ich in Stuttgart selbstständig bin. Dann sehe ich, da gibt es einen Gewerbesteuerhebesatz von 420 ich trage hier noch den Gewinn meiner Tätigkeit ein, das sind 50.000 €. Und bei der Gewerbesteuer gibt es einen Freibetrag von 24.500 €, den kann ich davon abziehen. Das heißt, der gewerbesteuerpflichtige Gewinn ist 25.500 €. Das bedeutet, dass ich für ein Jahr, also für dieses Jahr, 3.748,50 € Gewerbesteuer zahlen muss. Aber das Ganze ist nicht meine zusätzliche Steuerbelastung. Also Gewerbetreibende zahlen jetzt nicht das mehr an Steuern, weil, ich habe es ja gesagt, du kannst die Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen, allerdings nicht zu einem 100 sondern in diesem Berechnungsbeispiel ganz konkret in Höhe von 3.570 Euro. Das heißt, ich zahle als Gewerbetreibender im Vergleich zu Freiberuflern zwar 3.748,50 Euro, Euro Gewerbesteuer, aber ich zahle entsprechend 3.570 Euro weniger Einkommensteuer. Und unterm Strich würde ich in Stuttgart mit diesem Gewinn Tatsächlich nur eine Mehrsteuerbelastung von 178,50 Euro haben. Das heißt, so viel Geld würde ich als Gewerbetreibender tatsächlich mehr Steuern bezahlen, als wenn ich Freiberufler wäre. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, 180 Euro haben oder nicht haben. Natürlich bin ich dann lieber Freiberufler als Gewerbetreibender, wenn ich dann 180 Euro pro Jahr weniger Steuern bezahle. Das Problem ist, die falsche Einsortierung als Freiberufler kann finanziell wirklich eine existenzbedrohende Gefahr werden. Und zwar, wenn Folgendes passiert. Du startest irgendwie als Freiberufler, beispielsweise als Journalist und arbeitest dann aber tatsächlich mehr so im Copywriting, Webseite Texte, Beschreibungstexte in Online-Shops und so weiter. Also eine ziemlich klassische gewerbliche Tätigkeit. Und du machst das Ganze, bist aber die ganze Zeit noch als Freiberufler angemeldet und machst auch fleißig, pünktlich und korrekt immer deine Steuererklärung als Freiberufler. Und dann gibt es irgendwann eine Betriebsprüfung vom Finanzamt. Und die schauen sich an, naja was macht die Person denn da eigentlich und stellt fest, das ist ja gar keine freiberufliche Tätigkeit. Vielleicht war es das irgendwann mal vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung. Jetzt zumindest ist es eine gewerbliche Tätigkeit. Dann schaut sich das Finanzamt an, wo sind denn die Gewerbesteuererklärungen und stellt fest, die gibt es ja gar nicht und dann gibt es eine ordentliche Nachzahlung, weil dann fordert das Finanzamt von dir die Gewerbesteuererklärungen und natürlich auch die Gewerbesteuer für 10 Jahre in die Vergangenheit. Und bei meinem Beispiel gerade, 50.000 Euro Gewinn im Jahr in Stuttgart, reden wir immerhin über ungefähr 3.750 Euro Gewerbesteuer pro Jahr. Wenn sich das Ganze jetzt auf 10 Jahre ausdehnt, dann rechnen wir das Ganze mal 10 und du musst ungefähr 37.500 Euro Gewerbesteuer nachbezahlen. Das Problem, du zahlst jetzt in diesem Jahr wahnsinnig viel Gewerbesteuer. Für die letzten zehn Jahre. Wärst du in jedem dieser Jahre Gewerbetreibender gewesen, dann hättest du in jedem Jahr ein bisschen Gewerbesteuer gezahlt und hättest ein bisschen Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen können. Und dann hättest du am Ende weniger Einkommensteuer gezahlt. Das Problem, jetzt hast du einen riesengroßen Betrag an Gewerbesteuer, den du zu zahlen hast, und jetzt kannst du nicht mehr ohne weiteres in den letzten zehn Jahren rückwirkend Gewerbesteuer anrechnen. Weil in den letzten zehn Jahren hast du ja gar keine Gewerbesteuer gezahlt. Das heißt, die Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer, die ist jetzt so gar nicht mehr gegeben. Und wozu führt das? dass du am Ende doppelt bezahlst. Dann ist es ehrlicherweise viel, viel besser, einfach jedes Jahr 100, 180, 200, 300 Euro mehr Steuern zu bezahlen, als sich irgendwie falsch als Freiberufler zu deklarieren. Natürlich jetzt hier auch noch ein kleiner Hinweis. Du kannst natürlich auch, wenn sich dein Geschäftsmodell weiterentwickelt, dich auch einfach irgendwann ummelden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich konnte dich aufmerksam machen auf diese ja, große Gefahr, in der du dich eventuell befindest. Wenn du selbstständig bist und du gern einen Steuerberater an deiner Seite hättest, der dich unter Umständen mal auf solche Dinge aufmerksam macht, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Aber du kannst natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.